Einer der Dienste, die wir gerne mehr verwenden würden, so sie denn so funktionieren, wie versprochen, wäre If This Then that, IFTTT. Der ähm, Dienst kann synchronisieren zwischen Tools, die eigentlich so nichts miteinander zu tun haben in der Theorie. Also zum Beispiel schieße ich ein Bild mit Instagram und das wird automatisch in meine Dropbox transferiert. Das funktioniert indem dem... Fall tatsächlich sehr gut, aber im Seminarkontext hat es bisher leider nicht halten können, was es verspricht. Da hat zum Beispiel die Übertragung von Soundcloud äh, in einen Blog, in einen WordPress-Blog überhaupt nicht funktioniert. Was sehr traurig ist, weil das, der Dienst verspricht eigentlich ähm, sehr gute Ergebnisse, kann dieses Versprechen bisher jedoch leider nicht einlösen, aus unserer Sicht jedenfalls.